Rocky, weißt du was? Was dann? Dr. Kawashiva hat gesagt, dass du 60 Jahre alt bist, was hältst du davon? Das ist eine dreiste Lüge! <lacht> äh, hier unten lang. Ja, mir. wir waren schon überall anders. Du musst hier lang. Okay. Okay, okay, sehr gut. Ähm, ja. Das Spiel kommt zurück. Ich hab's einmal auf dem DS gespielt und, oh. <lacht> Warum sind da? Wow. Oh, oh. oh Gott. <lacht> wir sind beim Boss. Oh mein Gott, du warst in Donkey Kong Country Returns, in einem Level. Nur daher kenne ich den. Das ist Crokemire. Kam der irgendwann wieder vor? Ich das Nein, der kommt nur in, so in dem Spiel mit durch. durch. Äh, vor. Also, soweit ich weiß, kommt er nur hier vor. Hm. Scheint nicht so schwer zu sein, aber ich hat glaube es Klappt. Ich habe, ich habe mehr oder weniger Ungewolltes geschafft, dass wir genau hier weitermachen. Damit du den Perfekt eigentlich, ne? Damit ich das machen kann und versage. Nein, alles gut. Ich habe äh. nur, hab nur beim letzten Part den großen, langen Raum gesehen und dachte mir so, das könnte vielleicht der Boss sein. dachte mir so, okay, ich geh erstmal die anderen Wege lang. Hätte ich nämlich 7 bis funktioniert Funktioniert's? Ja. Ich weiß, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was genau ich treffen muss. Ja, also ich glaube, du musst einfach was in seinen Mund schießen. Ich gebe dir nur einen Tipp, der Boss, der, ähm, der wird anders besiegt als manche andere Bosse. Äh. Das interessiert mich jetzt. Okay, ich werde es rausfinden. Also, ich muss es rausfinden. Ich habe keine Wahl. Hm. Man muss ihn streicheln, oder? <lacht> <lacht> äh, ich glaube... Du, du kennst ja Dr. Karashima und ähm, ich glaube immer wenn der sagt du bist so und so alt, dann hat er glaube ich, dich so im Kopf wie gerade Crokemire aussieht. <lacht> oh Gott! Was, was zur Hölle? Ach, dafür sind die Stacheln. Ich komme nicht raus. Ey, mach mal diese Partikel. Ich, was zur Hölle? Du bist gleich tot. Oha! Oh mein Gott. Stirb die auf die Lava La kurz geht, okay. N nur noch den Tank hast Ja. Hä? Goodbye. Wie soll man da wegkommen? Was? Ich habe absolut nicht so. Der geht so plötzlich so nach Re äh, nach links. Sagen wir mal so: Crockemeyer äh, hat theoretisch unendlich Leben. Ach so n dann Ja. Und ich muss ja ich muss einfach nur an ihm vorbei. Nein, du musst ihn schon besiegen. Das wird ein langer Pfad. Ich, ich will dir nicht ich will dir nicht wirklich die richtige Lösung direkt geben. Ja, letztendlich. Ich kann auch nicht. Mit. Oh mein Gott, muss ich ihn vielleicht in die Stacheln? Muss ich ihn vielleicht da rein? Naja, drin? da kommen wir von rechts. Ja, aber kann ich nicht irgendwie. Ist ja irgendwie nicht so ein spot. <lacht> Schieß ihn einfach ab, versuchen ihn einfach immer um zu treffen. Okay. Aber warum geht's mit dem Schadspiel und. Keine Ahnung. Hm. Oh geil, müsste. Das hat mir aber schon viele Leben gekostet, als er mich da reingeschubst hat. Ja. Das war ja abnormal. <lacht> Sieht gut aus. Weiche zurück. Ich krieg Powerbomben. Ist das für dich. Äh, äh, ist ist egal, wissen. du kannst ihn mit jeder Waffe besiegen. Ich hätte gerne die Energiekugel. Nein, okay. Dann nicht. Wie du willst. Du wirst schon. Mach einfach weiter, du wirst schon merken, was los ist. Oh, nicht, dass du Bildschirm dunkel werden bitte. <lacht> das ist ein. Äh, Symbol. Alter. Hm. Ich meine machen wir uns nichts vor. Äh, das wird lange dauern wahrscheinlich, <lacht> bis ich drauf komme. mache <lacht> okay, geht jetzt immer. Du musst, einfach, du musst ihn einfach immer und immer wieder treffen. Dann passt das. Oh mein Gott, stimmt. Ich muss ihn. Also dränge ich ihn quasi nur zurück. Ja. Deswegen habe, Und da habe ich versagt. Ja, wir müssen einfach zurückdrängen. Kann es sein, dass auf der anderen Seite auch Stacheln sind? Eventuell. Oh mein Gott. Alter. Okay, pass auf. Das dauert aber voll lange. Also, ich weiß, was da ist, aber ich sag's nicht. Stache, Mann. <lacht> nee, ich habe ja auch keine Ahnung, aber... Also, ich habe Ahnung, das ist ja die Sache. So, jetzt brauchst du einen Charge. Oder deine... Da geht auch ein bisschen mehr zurück. Ich glaube, das ist, äh... Alter. Seht ihr das? Seht ihr das alle? Ich versage fast, aber ist okay. Ich hab ich glaube die Powerbomben bringen auch was, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, die haben vorher was gebracht, aber... Äh, ja. Es wäre cool, wenn ich ihn jetzt besiegen könnte. <lacht> Eventuell. Das muss doch langsam mal vorbei sein. Der Rocky ist verwirrt. Guck, ich hab ihn da eigentlich getroffen, oh nö, oh nö, och nö, <lacht> och, nö. <lacht> bitte nicht, ich hab keine Mühe, oh, wobei, das müssen die auch ganz gut mit dem Chart spielen, bleib einfach ein bisschen auf Entfernung, das ist eigentlich egal, du musst ihn ja so treffen, er macht ja immer dasselbe. Gut, ich, ich nutze einfach. Sagen wir mal so, ähm, so weit warst du nie im ersten Versuch. Nein. Okay. Man drängt ihn auf jeden Fall irgendwo zurück und er fällt wahrscheinlich in die Säure oder Lava oder was auch immer. Äh. Er soll wieder seine Partikel da abfeuern. Da würde ich mich gleich viel wohler fühlen. Naja, die haben immer abgehalten, dass du ihn triffst. Klar, aber da kommen auch ein paar Sachen raus, die... Ja, egal, du kriegst ja sowieso Leben nach dem Boss. Da glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich denke mal. Wir. Ich denke mal, so war es eigentlich immer. Weiche zurück. Alter. Ja, jetzt geht Ich erinnere mich, ich habe mich damals total erschreckt, als ich den Boss das erste Mal gekämpft habe. Erschreckt? Ja, weil ich habe den nicht erwartet. Ich wusste nicht, wie ich den besiegen soll. Achso, ja, so ging es mir vorhin auch. <lacht> Als er mich dann plötzlich äh, in die Stacheln da geschubst hat und ich nicht mehr rauskam. Und es irgendwie 5 Milliarden äh, Energy Danks gekostet hat in 5 Sekunden oder so. Oh mein Gott, das sieht, das sieht aus wie das Ende. Jetzt kommt so Mario und drückt so einen Schalter, wie bei Bowser. <lacht> <lacht> Sag doch, die Säure. Ja, es ist Säure. Ha. Er kommt wieder. Sieht ziemlich brutal. Aus. Oh. Das ist wesentlich brutaler als bei Bowser. Äh, und jetzt? Äh. Ich muss ich nicht... Er hatte da irgendwas ja. hingetan, du oder? mal. Ich hab kein. Ich will leben. Stell dich ein, Daniel! Daniel. <lacht> oh mein Gott! Und jetzt? <lacht> Er ist besiegt, keine Sorge. Oh mein Gott, du, du, du hast mir gerade voll Angst gemacht, ey. Ich dachte, das, ist das, so war, das war auch mein Ziel. In dem Moment, ich wo du die Säure haust, äh, ist er wirklich tot. Ich will das doch gar nicht von neu machen, dachte ich mir. Oh Mann. Ja, okay, jetzt geht's ganz normal weiter. Äh, ich gehe zum Speicherpunkt, wenn das. wenn ihr nichts dagegen habt. Ich habe was dagegen. Oh mein Gott, okay. Ey, das war ein cooler Boss. Ich glaube, ich mag den. Ja, ich mag den auch und ich wollte auch unbedingt, dass du den machst. Oh, jetzt kommt doch, ähm, Man muss ja irgendwie die Statuen dort alle... ...frei bekommen. Nur, halt aktivieren. alle Bosse besiegen. Genau. Ich glaube, es müsste noch einer da sein, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es nicht. Nee, nee, nee, nee, nee, es sind... Es müssten eigentlich noch drei sein. Ja? So viel okay. Also 200 ich weiß nicht. Es waren ja, glaube ich, vier Bosse, die man besiegen muss. Aber ich weiß nicht, ob Quackmail einer dieser Bosse ist. Ich glaube aber nicht. Ich meine, ich weiß, ähm, dass ein gewisser Boss aus dem ersten Teil vorkommen wird. Ridley, ja. <lacht> ja, aber ja, Ridley <lacht> auf jeden Fall. Aber meinst du jetzt, äh, den Endboss? Mhm in nee. einer anderen Variation. Den habe ich schon mal gesehen in AWM. Ich habe AWM nie gespielt, aber hab's gesehen. Ich glaube in AWM, ja ich glaube in AWM sieht man sogar schon, bevor man überhaupt spielen darf, sieht man äh, den Boss. Genau. Ich erinnere mich. Da ging es ja um ich habe das zu Metroid Ich glaube ich krieg keine Dings mehr. Ich speichere lieber noch. Ich habe das Spiel aber eben viel zu oft angefangen und nach, nach, anderth nach anderthalb Stunden spätestens aufgehört, was so langweilig ist. Ja. Es, es steuert sich kacke, es ist langweilig wie Sau. Ich habe gehört, man ich hab gehört, man steuert es nicht mit dem Nunchuck, das hat mich schockiert. Äh, das kann man. Also man steuert es nur mit einer W-Mode. Quer gehalten. Das, das sieht einfach aus wie so ein Nunchuck-Spiel und. Ja, äh. es, es wird wirklich nur mit. Dings gemacht. Komme ich da hoch? Ich glaube da muss ich noch nicht hoch. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube da brauchen wir diesen... ...Grappling. Ich gehe mal hier links lang. Jo. Äh, ich gehe wieder <lacht> raus. <lacht> Kann auch gerne drin bleiben für den Rest des Parts. Oh. Oh. Ähm. Ja gut, das war der Boss. Ich geh erstmal da... Ja, guck hast mal auf gesehen. die Karte, wo es lang geht. Die äh, Karte, das ist würde eher, ich würde eher unten lang gehen, tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ist eigentlich egal. Geh einfach irgendwo Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der obere Weg zum Boss führt, aber vielleicht gehe ich da auch falsch. Noch ein Boss? <lacht> okay. Du hast äh, gerade zehn Messer auf eine Tür geschossen. Ich weiß. Ich weiß. Das sieht aus, als wären da unten ein paar Sachen. Ich glaube, da gucke ich gleich noch mal nach. Nimm nee, einfach. Ja, kannst du ja gleich Powerbomben nehmen oder so, keine Ahnung. Es war zu verlockend, äh, sich diese Dinger da zu holen. Okay. Hm. Oh mein Gott, das war knapp. Das ja. Ist, ja das, Was? Ja, das war nicht hoch genug. <lacht> -Container. Nee, ich kann mir vorstellen, dass irgendwo noch einer ist. Ja, genau. Das habe ich auch ein Gefühl. Mach mal einfach ja, die gute power nö. Hier befindet sich nichts, dann gucke ich noch mal in den Gang. Alter. Dann guck ich noch mal in den Gang. Och nö. Döde. So. Die spawnen einfach. Ja. Aber das wird's nicht stark genug. Nee. Super, das ist ja super immer wirklich. wenn man die Powerbombe einsetzt oder so, dass dann auch so Lava und sowas verschwindet und Wasser. Ja. <lacht> und es <leckt. lacht> Nee, lags habe ich nicht so wirklich das Gefühl, aber es verschwinden halt solche Sachen. Vielleicht eine stilistische Entscheidung. Keine Ahnung. Was zum. Ja, wenn du äh, den Charge Beam geladen hast. Und dann in die Dings gehst, dann macht er das. Oh mein Gott, das wusste ich gar oh, nicht. da war was mit Speedbooster. Oh mein Gott, das ist der Schlüssel. Hm, das sieht alles aus wie Speedbooster. Ja. Warte mal. Ich habe ja erst gesagt, hier wäre jetzt noch nochmal oder sowas. Aber ich weiß ganz genau, <lacht> dass er nicht schon mal kommt. Ich glaube, das kannst du einfach... Okay. Okay. Äh, dann zerstöre ich das und dann muss ich wohl scheinbar durchrennen, dass das... Ist... Das klingt nach einem guten Plan, Daniel. Ich bin auch stolz drauf, dass ich das rausgefunden habe. Ja, bitte fall jetzt nicht in die Lava. <lacht> Wobei es ist Säure, keine Lava, aber egal. Ja, es Ist okay. Ist da was? Verdammt, ich keine Ahnung. Ist hier was? Das, das ist ganz da, seltsam. Hier direkt, wo du stehst, meine ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach nur, nur Hilfe ist, damit man... Okay, keine Ahnung, das Spiel enttäuscht mich. Ja, ich glaube, du musst einfach mit dem Speed Booster hoch genug springen oder sowas. Oh, stimmt. Oh mein Gott, ja, doch. Aber... Wo tue ich das am besten? Musst du irgendwie rennen? Ja, du rennst, aber du, du bist dann? ja nicht gesprungen am Ende. Da ist was dran dann probiert es halt nochmal und äh, ich hoffe es gelingt. Ich hab Papier. Muss ich dann ducken und dann irgendwie, ich habe keine Nein, Ahnung. Nein, ich glaube einfach nur mal wirklich versuchen nur zu springen, würde ich mal. N Nein, das funktioniert glaube ich nicht so gut. Ich würde wirklich einfach nur rennen und dann springen. Ganz normal abspringen. Toll, okay. warte mal. Ganz normal springen, <lacht> so wie du es gerade nach rechts gemacht hast. Aber... Ich habe nicht das Gefühl, dass Probier's das... einfach. Oh mein Gott. Ja. Ja, das ist... Okay. Ja. Okay, ich hätte dir vertrauen sollen, es tut mir leid. <lacht> <lacht> äh... Oh mein Gott. Was? Grappling Yay! Yeah. Ich hoffe, das funktioniert auch gut. Es geht, mm. das muss man, glaube ich. Muss immer hin und her schwenken. muss oh, es ausrüsten. <lacht> Hat's Munition? Nee. Nee. So ein tech Hm, ich sehe schon. Nein. Ah Gott, man muss es gedrückt ja. halten, okay. Was? Das fühlt sich so seltsam an, okay. Ist, ist, oh, ja, <lacht> ist interessant, auf jeden Fall. Oh, zum Glück ist hier Wasser. Ich glaube, später kommt ein Abteil mit Säure. Das ist Game Design. <lacht> Ach echt. <lacht> Und ich hatte Unrecht. Kann ja noch kommen. Okay, warte. Äh, ouch. Du musst, wenn du den normalen Beam haben willst, auch das Ding wieder aus. Äh, entrüsten. Das hätte ich mir fast denken können. Nur das gerade? Oh mein Gott, es. es ist, ist für so. Hä? Warum geht sie auch noch hoch? Einfach nur. Okay. benutzt du so einen Analogstick. ja. Ja, also, nimm einfach nur das Steuerkreuz, bitte. Ich dachte, hier kommt jetzt der Abteil mit Säure. <lacht> Wo bleibt der? Wo bist du so? Uh. Oh mein Gott, was? Als ob hier solche... Hört äh... halt auf damit. Nein, ich kann mich doch nicht bewegen. Mr. Miyamoto. Miyamoto. Guck mal da bitte runter, vielleicht ist da was. Also links äh. links nochmal runter gehen, gleich. Ja, ich muss nur kurz hier hochkommen. Uh. Hm. Ja, man könnte es hier aufladen, das aber ich glaube, das ist zu nervig. Ja. Oh nein, die fliegen das hier hoch. Nein. Okay. Ich kann das nicht in der Luft. Dann mach ich würde ich das, würd das auch nicht in der Luft machen. Ich habe das noch nie in der Luft gemacht. Das ist einfach so gefährlich. Ir irgendwie habe ich einfach das. Ich habe so Angst vor gewissen Stellen, wo man das. Du äh, kannst in der Luft so nochmal ein Grappling Beam an, an eine Stelle packen, wenn du es richtig machst. Versucht ihr einfach so zu killen. Okay. So. Probieren wir es nochmal. Das habe ich heute sehr oft gesagt. Äh okay, diesmal, diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Ja. Ha. Rat mal, wo okay. wir sind. Äh, wieder am Anfang. Äh, beziehungsweise da, wo ich gesagt habe. Hä? Ich glaube, da triffst du es noch nicht richtig. Versuch einfach nochmal... In... Ja, keine ja, okay. Ahnung. Ich hab's nicht getroffen. Das war seltsam. Das macht mir kein Angstspiel. Tja. Sind wir einmal rumgelaufen. Mm. Und ich... Jetzt da hoch. Ja. Alles hat einen Weg. Alles. Ich will wissen, wie ja. man nach da oben kommt. Vielleicht springen? Von diesem Ding da aus? Wenn du den Rennknopf gedrückt hältst? kannst du dich vielleicht an das Ding selbst haken? Ich habe keine Ahnung. Ähm, mal probieren kann ichs ja. Nein, Nein. ich meine an den Gegner. Ah ja, stimmt. Ich habe keine kannst Ahnung. Du... Das geht? Oh mein Gott, lol. Das war Rätselslösung, aber ich glaube, der muss ein bisschen weiter fliegen. Wobei, nee. Guck mal, wie der gebrutzelt wird. <lacht> ich habe das, ich habe das echt nicht gewusst. Ich, ich bin jetzt einfach auf die Idee da gekommen, weil wir gerade den Dings bekommen haben. Mr. Miyamoto, warum machen Sie so gutes Game Design? Ich wünsche, ich könnte Miyamoto's Stimme nachmachen. Aber man muss wahrscheinlich einfach schlecht Englisch sprechen oder mm. so. Oh, Powerbomb. Setz mal bitte ihr Powerbomben auch. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl. Ja, ja. Wollte ich gerade machen. Okay, gucken wir mal. Oh, hier ist nichts. Keine Ahnung. Man, man, man traut dem Spiel nicht. Ja. ja du musst ist... dich eigentlich nicht festhalten. Du kannst einfach wieder. Da ist das dran. Ja. Das ich hatte irgendwie das Gefühl, du siehst die Speicherstation und gehst dahin. <lacht> Nein, ich würde sagen, das ist ein perfekter Abschluss. Denn wir sind gerade bei 20 Minuten angekommen. Alter, seht ihr? Ja. Ich hab's gut getan. Auf die Sekunde. Hm. Ja. Ich kann hier Korkemeier hat, hat da nie richtigen zugesetzt, aber zweiter Versuch ist gut. Und ich glaube es war es war eine coole Erfahrung, ich weiß es ja nicht. Wie es ich für dich mag's. war. Es war mal was anderes, denke ich. Ja. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter hier mit dem Grapple Bean. Vermutlich zum nächsten Boss. Mal gucken, wir wissen es nicht. Wir lassen uns überraschen. Bis denn. Tschüss.